Bitte zum Schluss kommen, meine Damen und Herren. Die Prüfung ist beendet. Danke. Bitte zum Schluss kommen. Letzte Chance. Auch Sie sind gemeint. Chance vertan. Das war's. Nein, nehme ich nicht mehr an. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein. Ist mir auch egal. Großartig.